Dankeschön, Herr Breyer. Yeah. I would like to thank Dankeschön. Ich möchte ganz äh, besonders dem äh, EDPB danken für die äh, fortlaufende Arbeit bei diesem doch besorgniserregenden äh, Thema diese sogenannte Datenschutzschild äh, ist doch eigentlich eine Farce, denn letztendlich werden äh, dadurch äh, nicht die Schwachstellen von früheren Safe Harbor ausgemerzt. Also äh, es wird nichts getan, äh, um uns effektiv zu schützen vor Massenüberwachung, ähm, wie das auch von Edward Snowden angeprangert wurde. Es wurden ja viele Schwachstellen genannt. Bei dieser Entscheidung. Aber ich möchte unterstreichen, dass die Tatsache, dass Mitgliedstaaten in der EU ähm, zuständig sind für nationale Sicherheit, nicht bedeutet, dass das, was die USA äh, tut äh, unter dem Schutzschild äh, von nationaler Sicherheit, äh, dass das äh, außer Kontrolle äh, sein äh, kann. Also, das sollten wir uns doch vor Augen halten wenn wir da die Adäquanz von anderen Mitgliedstaaten bewerten. Also wir sollten da wirklich nicht blind sein bei der nationalen Sicherheit. Es geht hier nicht nur um die Verletzung der Privatsphäre bei diesen Massenüberwachungsprogrammen, sondern es geht da auch um die daraus resultierenden Verletzungen von Menschenrechten. Also das, da gibt es No-Fly-List, Einfrieren von Vermögenswerten. Also da geht es ja auch um die, den Schutz der Grundrechte. Sie haben ja schon das Problem der Beschwerdemechanismen angesprochen. Also die wenigen Schutzmöglichkeiten, die es gibt, sind eigentlich in den USA nicht umsetzbar. Und es geht nicht nur um die aktuellen Bestimmungen, sondern es geht auch um das State-Secret-Privilege. Also die USA können da jeglichen Rechtsmittel ausschließen, indem sie sagen, diese Information würde ihre nationale Sicherheit gefährden. Und dadurch werden eigentlich Gerichtsverfahren unmöglich gemacht bei Grundrechtsfragen. Also, die Lösung, dass äh, Datenschutzbehörden individuell den äh, Datenstrom einstellen sollten, die ähm, wirklich äh, unter diese Schwachstellen fallen, sind ja wirklich unrealistisch, denn alle Datenströme sind ja von den gleichen äh, Schwachstellen betroffen. Und deshalb äh, würde äh, eigentlich das äh, Datenschutzschild äh, dadurch äh, ungültig werden. Ich hätte eine Frage an die Kommission. Wenn äh, der EuGH das Datenschutzschild für ungültig erklärt, nun, es hat da schon Versuche gegeben in den USA, eine gewisse Ebene von Datenschutz äh, anzugehen, ganz besonders in Kalifornien, da die meisten IT-Unternehmen äh, ja auch in Silicon Valley ähm, angesiedelt äh, sind. Also wenn ein äh, Staat wie Kalifornien, ein Bundesstaat wie Kalifornien äh, eine Adäquanzentscheidung treffen würde, was würde das für die Kommission bedeuten? Wäre es möglich, für einen einzelnen Bundesstaat eine solche äh, Entscheidung vorzunehmen? Ja, vielen Dank. Ich werde mich bemühen, schnell zu antworten. Äh, und ich beginne mit der äh, Frage zu Kalifornien, nicht die einfachste. Äh, die Datenschutzgrundverordnung, mit vielen Kollegen hier auch ausgehandelt, äh, ermöglicht uns äh, zumindest eine teilweise Adäquanz mit territorialen Entitäten auf äh, äh, der Ebene unter der Bundesebene. Bestimmte Stellen, bestimmte Staaten könnten aus allen möglichen Gründen äh, äh, heraus, äh, Vorausgesetzt, Sie haben die entsprechende Befugnis beschließen, eine umfassende Datenschutzgesetzgebung zu erlassen. Das läuft jetzt gerade in Kalifornien, wie Sie wissen. Das ist sehr interessant, das zu verfolgen. Es gibt hier neue Änderungen und Ideen, die äh, behandelt werden und sicherlich auch bald äh, zur Abstimmung gestellt werden. Deswegen kann ich die Frage dazu grundsätzlich mit Ja beantworten. Aber äh, welche Gesetzgebung äh, dabei äh, herauskommt, muss sie natürlich unseren Bedingungen genügen. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Wenn man langfristige Lösungen haben möchte, dann müssen die sich auf eine Gesetzgebung stützen, die so umfassend wie möglich ist. Wir haben hier sehr viele unterschiedliche Bedenken geäußert gehört, aber es gibt eine Sache, die ich hervorheben möchte und ich weiß, dass das etwas ist, was Sie Ihren Partnern in den USA gegenüber immer wieder ansprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass etwas wirklich auf föderaler Ebene auch beschlossen wird.